Christiane, Dann schauen wir jetzt kommen. Ne? Christiane, kannst auch noch einen Beutel dazu geben. Da ist die Christiane. Ciao, die freut sich aus. sehr. Ja, no? <lacht> Stefan, Stefan und ein Duft, ein Weihnachtsduft. Danke, lieber Stefan. Ne? <lacht> Nina kennen wir auch schon. ne? Die hat angerufen, als der Krank war. Danke ja, schön. So was kriegt er auch? Okay. Und dann, dann haben wir noch die Petra. Und ein du. Danke. Du magst Und dann haben wir noch eins von Leopold. Ach, das ist das